da ich selber soziale Ängste habe oder zumindest eine schwache Form davon, kenne ich das selber sehr gut, wenn Gruppensituationen oder Kennlernsituationen auftauchen und andere, die keine sozialen Ängste haben, nicht so ganz den Blick dafür haben, wie man es Leuten leichter macht, in eine Gruppe hineinzukommen. Dabei muss man sich vor sozialen Situationen eigentlich nur kurz ein paar Gedanken machen und zum Beispiel die folgenden drei Tipps beachten. Also bei Leuten, die man zum Beispiel eigentlich noch gar nicht kennt, sind Sachen, die nur aufs Reden fokussiert sind, ziemliche No-Gos. Also Partys oder Empfänge oder einfach nur Kaffee trinken gehen, weil dann ploppen schnell bei mir Fragen auf, kann ich mich gut unterhalten, bin ich unterhaltsam, kann ich mich richtig ausdrücken, bin ich interessant, habe ich was zu erzählen. Viel besser sind Sachen, wo man irgendwie was macht, wenigstens. Also zum Beispiel geht man auf die Kirmes und guckt sich die Fahrgeschäfte an oder kauft da irgendwie was Süßes oder man geht in eine Ausstellung, in ein Museum oder man macht einen Spieleabend oder man geht vielleicht auch einfach nur ins Kino. Auch wenn das jetzt nicht ganz so kommunikativ ist, hat man da zumindest leichter die Option, hinterher noch auf einen Drink sich dann zum Beispiel über den Kinofilm zu unterhalten. Ebenfalls ein recht offensichtlicher Tipp ist, nicht eine komplett wilde Mischung von Leuten, die sich nicht kennen, zusammenzustellen, zum Beispiel auf Partys. Oder bei Aktionen wie Kino oder so spontan plötzlich neue Leute mitzubringen. Denn einmal bringt das ganz viel Unsicherheit rein. Oh, wer kommt da? Kenne ich die? Wie sind die so? Mögen die mich? Kann ich damit umgehen? Kriege ich das gut hin? Und andererseits finde ich auch, dass es auch Aufgabe des Gastgebers ist oder desjenigen, der die Aktion ausgerufen hat oder organisiert, da einfach mit drauf zu achten. Was für eine Gruppe habe ich da angefragt und zusammengestellt? Kann das gut klappen? Ist es eine gute Mischung? Kennen Sie? welche eben auch schon ein bisschen, kann man die anderen dann auch aktiv mit reinholen. Da eignen sich natürlich Sachen, wo man was macht, zusammen dann immer besonders gut. Der dritte Tipp dreht sich nochmal um einen ganz anderen Bereich, nämlich Gruppenaufteilung und Gruppeneinteilung. Wir kennen das ja aus Schule oder Studium oder auch im Beruf bei Workshops oder sowas. Wenn dann Gruppen aufgeteilt werden sollen, entweder ganz spontan, jetzt sofort, teilt euch mal auf. Oder äh, die Leute kennen sich alle nicht und sollen sich einteilen in Gruppen. Ich denke mir jedes Mal, wahnsinnig toll funktioniert das jetzt ja nicht wirklich. Und warum ist es so schwierig, dass die Leitung, deswegen heißt sie ja Leitung eines Workshops, oder der Lehrer, warum der das nicht übernehmen kann. Ich kann doch mal schnell sagen, wir machen drei Gruppen, also zack, ihr drei, ihr drei, ihr drei, ihr drei. Oder das klassische Durchzählen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alle Einser sind eine Gruppe. Ich finde, sowas ist schnell gemacht, geht einfach, alle wissen, woran sie sind. Es gibt keine Unsicherheit, man fühlt sich nicht unwohl und muss selber sehen. Ich finde, es ist auch Aufgabe des Gruppenleiters, weil das ist Leitung. Und Leitung ist nicht nur, da vorne zu brabbeln. Und wenn man will, dass sich natürlich Gruppen formen, dann muss man dafür halt mehr Zeit geben. Dann muss man das im Voraus sagen und dann hat man mehrere Wochen im Kurs Zeit, sich kennenzulernen und Gruppen zu finden. Und man macht vielleicht variable Gruppengrößen, ob sich jetzt zwei finden, drei oder vier, oder stellt sogar frei, wenn am Schluss eine Präsentation sein soll, dass man die auch alleine machen kann, wie auch immer. Ich finde, man sollte Leuten mit sozialen Ängsten da einfach mehr Handlungsspielraum geben, mehr, Mo mehr Optionen, dass man eben gucken kann, was geht für mich, was kriege ich hin, wie viele Leute kenne ich schon, wo traue ich mich zu fragen. Ganz schlimm sind natürlich auch Schulfahrten und Schulausflüge mit Übernachtung. Da denke ich auch manchmal etwas radikaler und finde, könnte nicht der Lehrer einfach das einteilen und die Zimmer vorher lange im Voraus planen, das bekannt geben und dann kann er ja trotzdem nachklicken oder nach Leuten, die sich kennen und mögen gucken und streut halt mal noch Leute ein, die halt ein bisschen isolierter sind. Ich finde, das kann man auch mal lernen in der Schule, dass man mit solchen Leuten auskommen kann oder die integrieren kann. Und dann können Schüler sich ja trotzdem im Voraus melden, wenn sie das partout nicht wollen, dann kann man nochmal mal mit ihnen reden, ob es einen Kompromiss gibt. Was denkt ihr denn dazu? Habt ihr noch Tipps, wie man Leuten mit sozialen Ängsten leichter helfen kann? Oder habt ihr eigene Erfahrungen aus sozialen Situationen? Ich finde auf jeden Fall, dass es eigentlich nicht zu viel verlangt ist, von Gruppenleitern, Lehrern oder Gastgebern da ein bisschen mehr drauf zu achten. Es ist meiner Meinung nach nicht wirklich viel mehr Aufwand und ich finde, es hat eigentlich auch keiner Nachteil davon. Also auch Leute ohne soziale Ängste haben durchaus Vorteile, dass es runder läuft und ich finde, das kann man eigentlich wirklich machen und Leuten mit sozialen Ängsten dadurch mehr Sicherheit geben und es ihnen leichter machen.